Leben. Jeder kann dazu sein Neues geben. Ich stehe nun bereit und habe mit dir im Rhythmus. In der Zeit, die neue Erde entsteht, es wird wieder lieb.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 dein neues leben ich stehe jetzt bereit und nach mit dir